Hi. Das ist Teil 3 von Heiligung durch dienen, wie Jesus es tat. Damit wir uns so einander dienen können, wie Jesus es tat, benötigen wir einen heiligen Geist. Denn Jesus hat zu seinen Jüngern gesprochen, wie Gott es tat. Alles, was Jesus gesagt hat, ist auch das, was Gott sagen würde. Er stimmt mit dem überein. Und damit wir, zu anderen sprechen können, so wie Gott es tut, brauchen wir den Heiligen Geist. Wir müssen von ihm erfüllt sein. Es gibt bestimmte Gaben vom Heiligen Geist, die uns befähigen, sein Wort zu verkündigen, zu lehren, zu ermahnen und zu ermutigen durch das Wort. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Deshalb sollen wir uns nach den Gaben des Heiligen Geistes ausstrecken. Wenn wir den Heiligen Geist bekommen, dann bekommt jeder von uns mindestens eine Geistesgabe, die wir dann einsetzen dürfen, um anderen zu dienen. Bei mir ist es, dass ich Dinge ganz kurz zusammenfassen kann und ich in der Lage bin, ehrlich und offen über alles zu reden. Und ich diene den anderen jetzt mit diesen Videos, die ich erstelle. Und wenn wir die Gabe gut verwalten, die wir haben, dann können wir von Gott auch noch mehr bekommen. Weil wir müssen erst mal das gut verwalten, was wir von Gott bekommen haben. Und es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass jeder von uns unterschiedliche Gaben bekommt. Wir sind unterschiedliche Kinder, unterschiedliche Glieder mit unterschiedlichen Gaben. Deshalb brauchen wir alle einander. Der eine ist berufen zu lehren, der andere ist berufen zu heilen, der andere ist dazu berufen zu ermutigen oder zu ermahnen, jemand anderes ist wiederum dazu berufen, äh, Prophetie auszusprechen, also zu sagen, was in Zukunft passiert. Das gibt es auch noch heute. Für die Welt mag das verrückt klingen, aber es soll nicht mehr so wie die Welt denken nicht mehr irdisch, nicht weltlich. Wir sollen uns auf das ausrichten, was im Himmel ist. Und einen Teil des Himmels können wir schon hier auf der Erde haben durch den Heiligen Geist, durch Jesus sein Opfer. Wenn wir an Jesus glauben. Und wenn wir eine neue Schöpfung geworden sind, sollen wir uns nicht mehr nach dem irdischen richten, sondern nach dem himmlischen. Das Himmlische sind die geistesgaben Das ist ein Geschenk von Gott. Und wer glaubt, der erhält. In der Bibel steht es wie folgt mit den geistigen gaben Zwar in 1. Korinther 12, Vers 4 bis 11. Nun gibt es verschiedene geistliche gaben aber es ist ein und dasselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und dasselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen, das Wort der Weisheit. Einem anderen verleiht er die Gabe, besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Dem anderen die Fähigkeit zur Prophezie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen, in Zungen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und dasselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und rein entscheidet, welche Gaben jeder Einzelne erhält. Es gibt zwar Gaben, die besonders nützlich sind, aber auch die, wo klein erscheinen, dürfen nicht vernachlässigen und als kleine achten. Denn alle dienen zum Guten und alle werden gebraucht. Und es ist auch so, wenn jemand eine besondere Gabe geschenkt bekommen hat, dass es die anderen vielleicht nicht gleich verstehen können. Aber wonach wir uns mehr ausstrecken sollen, als nach den Gaben des Geistes, ist nach der Liebe. In 1. Korinther 13 steht, Ich will euch etwas zeigen, dass alle diese Gamme übertrifft. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn jemand nicht im Geist Gottes ist, nicht in der Liebe ist und er predigt, dann ist sein Reden mit Störgeräuschen gefüllt. Und manchmal ist es wirklich so, dass dann, wenn jemand predigt, das Mikrofon anfängt zu rauschen und zu, zu knirschen und sich das darin ausdrückt, dass man es dann erkennen kann. Und weiter im Text heißt es, wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis wenn ich einen Glauben hätte, der Berger versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Arm geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Und wie ist die Liebe? Steht auch im selben Text. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Strebt nach der Liebe, eifert aber um die geistlichen Karten. Deshalb lasst uns nicht einfach nur dienen, sondern so wie Jesus es tat, in Liebe und mit der Kraft des Heiligen Geistes dienen.